Und willkommen, mein Name ist Daniel Und ich will euch zur zuletzt Play, Super Smash Bros. Ultimate klassisch. Es fehlen nur noch wenige Charaktere, und unser nächster ist laut der Musik zu urteilen. Genau, gut, solchen Ticket einsetzen. Ich glaube, ja, ne machen wir mal. Kongress der Conta Oh nee. Ist, das. Ist sogar noch treffen. Kannst kannst auch ruhig hier nach oben kommen, ne? Also hm. Meine Kante gut er hat nichts gemacht also gut was war das für ein kampf <lacht> das ist, was war das okay. ja, die können man kann beiolet an Konter ja mal gucken ob das ob diese versteckte fähigkeit von lucario was bringt also je mehr schaden er bekommt desto stärker wieder? wer ist er denn keine ahnung aber der macht die alle fertig gut sehr schön läuft gut bisher ich habe ein ticket gut investiert bisher. man kann ja noch was passieren ne? Ja, wir werden gegen viele feiern dem charakter bestimmt kämpfen das ist nicht getan alter was ist denn das so einfach weil die versuchen es ja gar nicht die versuchen gar nicht zu gewinnen dann hey. mache ich doch nichts außer wenn ich jetzt gehe auf die los hau die kaputt und fertig und eben den anderen ah, takamaru oder takamura oder was weiß ich, ich in japanisch schon habe Boah, die fliegen nicht raus ey. Da knallt die ganze gegen die blöde decke Danke, Isaac. Oh, ich will da oben hin. Da oben ist langweilig. Ich kriege die Gegner nicht kaputt. Ich werde immer mächtiger. Immer mächtiger werde ich. Oh, Junge ist das? Ja, die kommen nicht hier runter oder was, ne? Hey. War voll aufgeladen. Hier. Das. Ich hab immer genauer an, wenn ich auf die losgehe, der Schwarze Ritter weiß gar nicht, weiß überhaupt der Limit hier, wie stark Lucario werden kann mit seiner Aura. Ich glaube ab, ich glaub, ab 100 ist schon Schluss. Ne? Also der wird nicht noch stärker bei 300 oder so, glaube ich. Ja. Okay, ich gebe mein Bestes, Leute. war Der schwarze Ritter fliegt nicht raus. Tschüss, da kommen wir gerne ne? mich damit triffst? Ne? Die Aura umgibt mich und kryptisches Zeug war oh, 0,2. Hm. Okay, einige Fire emblem protagonisten auch. Dafür ja, hat er dir so ein Konter-Dingen sein soll, jetzt sind überraschend wenig Konter ein, wenn ihr mich fragt. Jetzt gleich, wo ich gemerkt habe, dass von Lied ist der kampf natürlich auf man die runde ist ganz schön schnell also bis auf den einkampf vorhin ja du hast ja auch ein blöden konter das kann konnte als delegator mann ich habe dann einen schatten gesehen am boden war oh, ja, du auch schon wieder so ein nerviger charakter der einfach nicht stillhalten kann ey. Ja weiß ich gar nicht ob die überhaupt wissen was zu machen ich mache es immer stärker ja pass auf was machst du da ja, genau knarre macht keinen schaden oder Hydropumpe pumpe oder was auch immer mit wasser -Move. So, will ich das ja das will ich ganz <lacht> überlegt will ich mich hochhalten ich bin auch Lokario, aber was soll dann kam der erzkeule und 9.3 Muss ich nur noch halbwegs gut gegen meister und crazy hand bestehen und wir haben es ich stelle einfach so an der wand Ja, was soll's. Boah. Bum, bum, bum. Tschüss. Gut. Ja, war ja klar. Trotzdem, bisher noch sehr schnell. danke bist du jetzt auch toll eine spektrum oder könnte ich auch konnte einsetzen aber will ich dass ich wieder mächtiger werden weg wie viel stärker ich jetzt werde ja schon heftig mich fragt ah, falsch richtung naja aber einmal frage ich auf jeden fall noch so also also bekomme ich immer noch schaden Ja, ich habe Konter eingesetzt. Nein, habe ich nicht. Hab mich schon gefragt, warum sich passiert ist. Boom, geil. Ja, ich habe noch nicht mal abgeschossen. Da war gut. 9.9, kommen Jetzt war eine Menge Schaden, aber ja, glaube ich nicht. Doch, 9.9. neun punkte mit ticket hat man schon mal ja nee. ich weiß nicht dass ich die ganzen tickets verschwendet habe um mich wieder zu beleben immer erfolg ja, voll kacke okay äh. einige leute die den titel gelesen haben sehen ja schon wer als nächstes kommt und fragen sich warum ist nicht vorher größer ist ja auch ein Pokémon. Ich habe da was anders überlegt. Ich habe mir gedacht, wir machen mal eine Hunderunde-Runde. <lacht> Klingt voll witzig. Und ja, wir haben zwei Runden noch, die wir noch nicht gespielt haben. Einer ist Lucario. Im nächsten ist da schon. Und ja. Ja, überraschen einfach. Mit zehn Minuten erst. Natürlich. Da werden wir dann erstmal... Weiß nicht. Weiß nicht, ob ich danach noch irgendwas mache. Ja, komm. Mal schon. Äh. Na, zu gut. Auch nicht ich krieg nicht mal vier sterne geister also ich glaube ich kriege keine vier sterne geister bei klassischen motor wenn ich bei 9.9 keine kriegt dann ich gar keine das ist schon mal offensichtlich ne? denke ich ich weiß nicht ob wir jetzt irgendwie ich habe irgendwie so geplant, nur klassisch muss erstmal zu spielen, weil bei Abenteuermodus weiß ich ja nicht mehr so genau, wo ich hingehen soll, was ich noch machen kann. Aber wir hatten ja einen erfolgreichen Part letztes Mal. Also. Aber es sind ja immer noch einige Brocken, von denen ich nicht weiß, wie ich das schaffen soll. Mal schauen. ich habe vielleicht eine idee wie ich gegen chef gewinnen kann das ist mir gerade so in den kopf gekommen ich weiß nicht ob das funktionieren wird da ja, kann es aber ja versuchen Jump up in die er so, mit geile sachen ticket bonus stern zappen Frey und freya nur ein level 3 ja, ich gehe mein ticket zurück okay so mindeste jetzt so, kommt kaputt ich meine da kann du meiner Main's trubel im tierreich also nicht dass ich noch nicht da kann du gespielt haben ja, wir nehmen noch ein ticket weil wir haben gerade ein bekommen. also warum nicht gekommen und die die ist mit da kanto zu kämpfen ich muss gar nicht irgendwie näher an die gegner ran eigentlich Hola. Hey. du schlägst mich ja voll Die dose macht auch schon eigentlich genug schaden also dann will man eigentlich mehr aber erst gewesen wenn mich das hier raushaut. da ja seht ihr macht schon schaden nicht gut so? da kann du passt irgendwie so richtig zu meinem charakter einfach nur trollen so wie möglich. um Jemand zu nahe kommt. genau wie als ich mit den Vegas äh, Dings gespielt habe. Äh, Night of the Old Republic, äh, Old Republic meine ich. Habe ich einen Charakter gespielt, der mehr oder weniger so magier basiert ist, sag ich mal. Und oh Gott. Und ich habe nie gewusst, also ich habe schon gewusst, ich habe meine Fähigkeiten leiste irgendwie voll mit Angriffen und so gehabt. Und ich hatte keinen normalen Angriff irgendwie übrig, weil ich ein Magier bin. Ne? Ich setze halt mehr Fähigkeiten ein und so, ne? Und wenn ein Gegner zu an mich herankommt, hätte ich den ja angreifen können mit meinem Lichtschwert, aber ich hatte den Angriff nie in meiner Leiste. Also den normalen Angriff, also stand ich immer da aber Hilfe gerufen. Was mache ich jetzt? Der ist zu nahe mich heran. Wie heißt wenn den angreift? Man nicht wird war nur Dekoration, wie so eine, wie so eine Top -Pflanze. War einfach nur da. Ich habe dich gerettet, Wolf. besser ist da drin, ist gefangen gewesen. Okay. Wo ist Wolf? habe ich den gerade rauskommen die Dose, die Dose, die Dose. Warum explodiert hat so Was hat? Mein Gott, der war doch erst bei 50 Prozent. Von der kann habe ich mir kurz, vor kurzem ein Namibu geholt. Boah. Nee, da hatte ich mal irgendwas hunde mäßig oh mein Zimmer drin ab ich hasse hunde ich hasse sie wie Pest. Das ist irgendwie noch merkwürdiger gemacht hat ich erkannt mag weg Weil wenn ich mal meine cowboys rufe auf die ne? raus. Sehr gut, das Problem ist, wenn ich den Dings die Dose rufe, geil, gar nicht mehr dran gedacht, dann kann ich mich irgendwie auf gar nichts anderes konzentrieren und zum Beispiel mich zu bewegen oder was weiß ich, ich raus. Gut, dann sagen, ich war auch kurz davor auszufliegen. die ganze zeit im auge behalten den typen ich habe gar nicht auf mich geguckt dann so spiele ich irgendwie da kann durch kann ich habe irgendwie nicht mein charakter ich habe nur meine dose und den gegner irgendwie in meinem auge was ein bisschen schwer macht irgendwie auch Ente. okay was ist das? ist das? Wobei, wobei fliegt und sieg gut. Wenn die Dose macht ja schon eigentlich genug Schaden, ne? Boah, ich habe den beinahe getroffen so. geht so raus. Du auch. mal der voll tierklamotten klammerten an, merke ich gerade erst. Ja, du flieg raus. Du auch. oh gott sind bin euch noch unverwundbar oder irgendwie sowas. so was bist du euch ich habe mich mal jemand okay, immer du einsetzt Apfel. einige davon kannst du gar nicht essen da kommt dort schon wieder viel zu lange ey. Oh nein muss schon sagen hat er mich jetzt raus und also schon die anderen haben sie auch nicht so angestellt ich will aber dich auch noch aus ja. so viele punkte noch bekommen können hey. schon wieder voll viele er hey, hast den den hut abgeschossen man also es Wagen. Was ist das? Ja, mach mir mehr Schaden, damit ich mächtiger werde. Hey, hey! Oh nein! Oh nein. hat mich jetzt raus ja Der level hat mich schon wieder rausgehauen ich wollte da weggehen aber die haben mich schon wieder zurückgeballert ey. Voll blöden bis durch voll übertriebener teil eigentlich gegen Radarlos. Das und auch ein Tier mehr oder weniger, ne? das mehr Tier als Crazy an und Must 7,6, Ich bin schon wieder... Fand ich schon wieder nicht gut. Äh. Bin schon wieder nicht gut, dass ich... Dass ich hier... Ehrlich. War das durch? War ehrlich War hier weg schon wenig wenig Punkte kriegt dann dann ich mir mir halt hier welche welche. kommen weil gibt es noch für tiere weil das eigentlich ne? Ich wusste es <lacht> ja ein hund und eine ente gegen drachen also der ja, flugweibern kampf wie waren und also spezielle terminologien immer man das immer nennt ja so also fangen spielen Will immer noch wissen ob man den schwanz von den abpacken kann anscheinend kann man das nämlich aber ich habe da noch nie geschafft also ja. oh Gott. Was? Das ist der dritte Was ist das den schwanz getroffen ja Ah, sehr gut. Oah. gerade mein ding hier, habe schon gefahren, was ist das? Ohm schon wieder. Du hast mir ja noch einmal raus, ne? Pass auf. Da so, liegt jetzt im Boden, ja, ne? Sehr gut. Da kommt direkt die Dose runter geflogen Oh nein! Oh Gott! Schwer nur zwei. hier Fassad. Boom. Geblockt und dann angegriffen direkt. sehr schön ja, noch besser wenn hat irgendwie bei neuen irgendwie gewesen wäre die punktzahl aber was will man machen ne? wenn das spiel nicht will dann willet halt nicht ne? ja ich habe nie da kann gespielt also ich jetzt noch mal so erwähnen Und ja, Nintendo Scope hatte ich auch nie. Das war halt NES. Nee, NES hatte ich nie. Ich hatte eine Super Nintendo. Ich glaube, da gab es noch so eine Bazooka oder irgendwie so was. Weiß ich nicht. Das war auch nur so ein Spiel, irgendwie das jetzt nicht wirklich. Keine Ahnung mir auf dauer irgendwie spaß machen würde ich glaube da würde ich für fünf minuten spielen und dann in der ecke hauen und nie wieder aber so war es halt nicht damals nee, damals gab es halt nur spiele ohne story und weiß nicht Pong, oh, Pong macht noch halbwegs bock komischerweise wollen nur so zwei striche bewegt in quadrat durch die gegend Kicken aber egal, so hat man halt früher gespielt. Ne? Ja, da wollte ich schon lieber meine Rollenspiele die irgendwie eine lange Story haben und so die Tales of Vesperia, was mittlerweile auf diesem Kanal sein müsste. trailer glaube ich nicht, die Musik Daniel Brandsturm stand da gerade mal hat für ein krasser Name. So wie viele Charaktere sind noch übrig? Glaube sieben, da ist nur noch vier Mal, noch viermal schlafen und dann am Wahl. Also, ich mache die alle hintereinander. keine ahnung mit besser halt hinter uns haben da kann ich mich nur auf abenteuerbrust konzentrieren ich weiß ich weiß nicht wie ich das mache irgendwie wird das schon gemacht werden auf diesen kanal china steht zweimal stand da gerade Wieso habe ich nur 1,5 ja, mal 7 1,7 irgendwas glücke wünsche so. Was kriege ich denn? Sonnengruß. Habe ich schon den Links für den, den Kämpfergeist? Ich habe zweimal genau den gleichen Geist bekommen. bad but... Was ist denn die Chance dafür? Hallo. Ich habe die haben gewusst. Ich mag Tiki, also gebe ich den den zweimal da war ja Guck mal, ob wir hier noch was machen können so wir haben hier noch es ich will aber dings machen ich will legende nur aufnehmen diese dreier dinger die mache ich auf jeden fall und oh, ne haben doch schon mal versucht der schon wieder das genau die gleiche level nein also ich muss das zweimal machen ich jetzt schon gerne dies aber legende omega reply vor dann für jede Metallverwandlung für gegner aber nur ein gegner Ich habe eine Idee, wie man das machen könnte. Natürlich ist das schwächer. Ist ja so was von klar. Power. helfer Schreck. Das könnte ich eigentlich auch nutzen. Metallschreck könnte gut werden ja ultra smash tempo warum nicht Dann machen wir startschaden noch er wird richtig auf die fresse kriegen pass auf Dann nehmen wir mal noch jemanden den ich gut kann wie zum beispiel wo ist er? IQ. prepare yourself gut Ich bin immer noch, was soll's so mit Franklin? Match würde den seinen Feueratem wieder zurückgeworfen werden, den er natürlich noch nicht hat. Ja, da macht sich selber Schaden gut, genauso muss das halt. <lacht> jawohl 200 prozent IQ-Strategie. Ah, mein Ding ist jetzt weg wieder ein franklin badge ich schon wieder ein Franklin badge was oh gott der macht mich jetzt ja noch fertig pass auf was okay der wurde erledigt Sehr. <lacht> wegen der lava oder irgendwie so was ne? So, ich gehe auf voll noch sicher also ich will auf jeden fall das ding haben Gut. Ah, ja schön. Kann ich hier nicht ein paar Lernjuwelen bekommen? Und versuchen noch ein. Meiner kommen würde. Das schon wieder aß. Da ja wir, werden auch überwiegend welche gezeigt die ich noch nicht habe, ne? So, Fiora. Hm. Hm, hm, hm. helfer Hm. Okay. Ja, der hat ja Startschaden, ne? Warte mal. So, ich hoffe, ja, natürlich, dass ein Helfer den ich auch erledigen kann, weil sonst bringt man halt überhaupt nichts. Natürlich nee, nicht, okay, wir hatten für einen Helfer, was machst du da mit mir? Alter. Aber das wahrscheinlich irgendwas ausgerüstet, möchte ich dich schnell weghauen kann, ne? Tschüss. Immer noch da. Jetzt ist er nicht mehr warum gibt es doch nicht. Äh, nein. Na gut da bleibt schaffe ich ja nicht weil ich irgendwie treffe ich die überhaupt nicht ja geil auf damit Boah, warum gibt die mich jetzt so auf Fresse? Komm her, nein das gibt es jetzt einfach nicht weil mich schafft das bis hier hin, ne? Boah, das gibt's jetzt aber, ich krieg die überhaupt nicht getroffen. Du Was? Oh. ich Bin noch am Leben. <lacht> ich bin noch am Leben. Was machst du jetzt weg die lebt noch nein oh. er verschreckt hat überhaupt nichts gemacht merke ich gerade aber warte hier ja, kommen du kommst gefällt noch mal so, dingens hat überhaupt nichts gemacht helfer schreck also machen wir ja Startschaden. Ich glaube, der hat ja... Weil Ricky war irgendwie nicht so... nicht so schwer jetzt zu verlegen Da uns gerade alle hochgehalten oh, Wisst euch der und der halt uns ja alle hoch besser Weg von mir das hatte schon wieder so ein feuerburger so, aber ich habe mich jetzt immer Was machst du jetzt ja mein konter mit einem perfekten blocken ja block der gibt es einfach nicht so. Komm mal her, tschüss So, jetzt wir beide wieder kommen ich habe da weggehauen was machst du jetzt ah. ich dachte die level auf meine seite bankkuchen glaube ich. ich nicht gesehen Tschüss. Boah, die lebt immer. Okay, Gott. Das Ding da unten hat die angegriffen. So, wir gehen wieder auf die Nummer sicher. Machen beide Dinger hier. Ist nicht so einfach. Ich muss mich immer konzentrieren. Man ist der Balken da und genau dann will ich nicht drücken das ist irgendwie so komisch zu erklären gut ich würde aber sagen was und wir kriegen immer noch nicht einen Meilenstein Dreck immer noch nicht zehn Objekte eingesetzt aber wir haben ein paar Sachen bekommen und ja nichts Neues Nö. also doch aber ob ich Geld ist klar danke schön fürs Zuschauen ich hoffe euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bye, bye.